Statt eine neue Runde, statt eine neue Runde. Oh Mann, okay. Nein, statt nicht nur neue Runde. Wir holen das hier jetzt noch. Er hat mich <lacht> <geblockt>, fertig. <lacht> ich weiß nicht, ob wir die noch holen. Die <lacht> Flügel gekauft. Das hier ist Panano, by the way. Ja, die sind von Basti GRG. Die sind krass. Ich weiß aber warum. Die sind, die sind hässlich als Fuck. Finde ich. Nicht. Und Leute, werbe, nicht. werbe nicht? Werbe nicht, werbe ich, werbe ich? Der geilste Typ aller Zeiten. Ich weiß, ich weiß, dass du mich liebst. Was? Ja. Oh mein Gott, Leute, ich würde sagen, das ist wird die beste Aufnahme aller Zeiten. Man sieht das doch nicht okay. über <lacht> hier ganz hinten. Ein paar Bridge drüber. Hui, ich setze mich erstmal hin. An, und Minecraft steht da, nee, machen. wieso spielen wir das? No. CCN, hast du deine Runde, hast du deine Aufgabe verstanden? Nee. Du stehst da, Antikardis. Nee, ich äh, stil euch die Kills. Das finde ich besser. Nimmt einer mal mein Steinschwert. Ja. Falls ich nämlich nicht schaffe. <lacht> ähm... Hallo? Was oh, Felix, Tim! <lacht> Wir nehmen grad auf. kurz ja. dein Bett ab? Nichts dagegen, oder? Ich hatte fast den Scheißbett! Ich sollte es eigentlich nicht haben, wenn ich nichts Falsches abbaue. Ah, scheiße! Oder er mich hat. Junge! Der hat mich so scheiß nach oben, um, deswegen kann ich ihn nicht treffen. Warum Gut. haben wir denn auch so Gegner, die so eine richtige, annoying Bat-Defense machen? Ist es nicht der verfickte Ernst, oder? Leute, ein das ist echt die beste Ein verschissener Runde Block raus. zum verschissenen Bett. Nimm doch einfach einen PNT mit. Damit jeder folgen kann. Vorstellungsrunde. Ja, dann einmal hätten wir Panade. Ich schneide euch jetzt einen ganz tollen Clip von ihm rein. Das ist <lacht> Die Runde darf ja auch nicht zu einfach sein. Also und jetzt hätten wir noch Link QT. Sag hallo? Du hast keinen Link zu ihm. Haha! <lacht> ja Joke schlecht. Wie ist der im Bett eingebaut? Junge. Einfach nur ich. ekelhaft. Ich also ja. Ich war der auf erste... der Brücke und er war 7-8 Blöcke weg und hat mich. ist zur Seite gesprungen, hat mich gehittet. Ich bin sogar noch hinten gelaufen. Junge. Ähm, Leute, ich halte das einfach nicht mehr durch. Geh ja. weg, geh weg. Das ist ein Die haben voll Reach. Oh mein Gott. Hat wer was zum abbauen? Ich hoffe. Ähm nicht. ja. Nee. Gut. Ich ah. hab. Der ist da durch mich durchgelaufen. Ich habe auch keine Ahnung. Link. Jo, eine Block Trap und wir hätten es gehabt. Wer ist gerade geliefert? Link oder war hier noch einer drin? Äh, Link ist gerade gelieft, wieso auch immer. Can't touch this! Da, da, da, da. Oha, ich, <lacht> ich habe gerade zwei Gegner gehittet, äh, getötet, ohne dass sie mich auch noch einmal gehittet haben. Okay, nicht... Leute, deren Bett ist weg. Ich komme an und trolle alle. Herr, wirklich ist ich Bett ich weg? Mach... Yep. Ja, ich hab's geholt. Und der eine ist tot. Und der andere, der tötet jetzt mich wahrscheinlich. Nein, Luke! Oh, hab ihn. Luke, Achtung! Ein dritter. <lacht> ich habe einfach jetzt schon einfach zwei Final Kills? Willst du mein ja, dritter Final Antwort, werden? Oder? Full -Dien, Full -Dien, Junge, wenn ich das auch schaffe... Junge! Ooh, this machine ist real! Drei Final Kills! Ich hab... Das ich, Eis hab ich hab Jump! Ich hab Jump, aber es bringt mir nichts, super! Los, der Rither da oben, wer ist das? Wer hat auch den Rither? Link! Link? Er fliegt einfach von mir weg, ja mein! Nice! Junge, Panano Banano dachte, du bist weg und ist jetzt selber weggegangen! So. Ähm, scheiße, sie waschen uns bei Red. Das war nicht ganz habt weißt du? Ja, moin. Das ist Call, in dem ich ever war. Panano, wieso bist du weggegangen? Komm, hol ihn dir. Junge, hol ihn dir, <dear>, Bruder. <lacht> der steht einfach AFK rum. Oh mein, oh, mein Gott, das schafft er halt wirklich an. noch. So cool. Ich schlag dich, ich schlag dich, ich schlag <lacht> dich. Nee. Ich hatte im Spectator-Modus. Nee, der meine... ist der einzige, der überlebt hat. Ehrig, <lacht> Junge! Oh nein, die gehen oben drüber. Oh nein. Ich habe mir jetzt keine Blöcke mitgenommen. Hui. Na komm, komm, komm, komm. Oh nein. Meinst du, wir schaffen es schneller, deren Bett abzubauen? Wir können Betten traden. Sehr gut. Aber der ich bin es heute gefallen. Ah, ach man, ich war zu inkompetent, um vorwärts zu gehen. Wir einfach ein afk teammate der einfach in der Fort steht. Best. Wir müssen best. weiter trade. Kauf Blöcke und dann rusht Mitte. Wir kommen direkt zum Gegnerischen Bett. Ja, Aber da, die campen da oben ohne Wolle. Denkst du, wir reißen noch was in der Runde? Junge, wie wollen wir das jetzt reißen? Junge, wieso, wieso auch immer, der das mit Leitern macht? Haben die keine Wolle mehr oder was? Und wir bräuchten jetzt also einfach einen Feuerball, aber, klar, aber das Panano das steht in der Feld. Oder das? <lacht> äh, hoch, hoch, hoch, hoch! <lacht> Link! Hoch! Junge! Mann, das ah, Ich hab Pick den einen. Okay, ich setz mich jetzt mal richtig auf meinen Stuhl und. Ah! Und da kein Mate ist, doch, da ist der Mate. Der mit dem Bild Oh Luke, das ist so unfair! <lacht> Junge, ich will nur gewinnen. Los, gewinnen! Win, win, win. Yo, er hat Reach, du kannst 100. ihm nichts erzählen. Ich weiß nicht, welcher das ist. Der könnte sein, aber... Äh, Gamer AT, irgendwas. 100 500 irgendwas herz. Ja. Ich... Du schafft das. Noch zwei. Das ist der Lost, Der hat den Iron Sword, hat mich keinermal Ich habe ihn mit dem Holzschwert sowas von fertig gemacht. Der mit dem Purple Skin. Ja. Nice. Noch einer übrig, Leute. Ich auf jeden Fall jeden Kill. Drei Leute klopfen rein. One spielt. Ha! Ich bin mich grad so erschreckt, dass ich einfach runtergelaufen bin. Nein! Los! Victory! Hey! Ich hab' ihn bekommen! Oh mein Gott, geil! Los! Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Unser Mate hat einen Schwanz als Badline-Klein-Chape. <lacht> äh, als. Ja. Was? Junge! <lacht> Hä? Junge, du kannst mir doch nicht sagen, dass es das als Cape gibt. Du kannst mir doch nicht sagen, ich dass dieses anholen Cape... Anholen. Junge, du kannst mir doch nicht sagen, dass dieses Cape Cape erlaubt ist, dann aber diese nice Capes mit Relaxo von No-Risk einfach Ach, so oh, ja! Äh, nicht erlaubt ich werden. Glaub, best teammates ever. Ich hab doch gesagt, diese Runde wird nichts. Junge, du hattest echt recht. Gut, diese Runde wird jetzt eh nichts. Huch, nein! Wollen wir eine neue Runde machen? Können wir machen. Ja, mach, komm. Drück ab! Hä? Oh komm. Was ist los mit halb Junge macht eine neue Runde? <lacht> Banano, siehst du das? Hä, hey, was? Okay, die Runde <lacht> müssen wir gewinnen. <lacht> ja, es fühlt auch so. Vergiss nicht mir das Drück zu schicken, Banano. Ne, dreimal. Was denn? Na, die Skywars-Runden. Was für so, was sagt Ach, jetzt hat Link dazu? Fillers? Ich hatte einfach ein Stück normales Steinschwert. Ich habe. okay. Hattest Hier, du Holz? oder so? Was? Hast du Iron Armor? Nein! Bananos, by, the, by the way, bei uns DIGGA! Auch mein Teammate rennt um den rum und lässt ihn das Bett abbauen. Moin! Junge! Ah, 2v1. Vollkommen fair. Was willst du als letztes sagen? Was sind deine abschließenden ich hab Worte? Ich habe nicht reingepasst, aber das war mir egal. Das ist doch ein wundervolles Outro, dieser Clip. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. <lacht>